Hallo zusammen und damit heiße ich euch wieder einmal recht herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von uns. Diese Woche zeige ich euch einen Ort aus einer Rubrik, die wir alle schon viele, viele Male zusammen erkundet haben. Wie und warum das alles hier entstand und wo uns die Reise am Ende hingeführt hat. Das und vieles mehr erfahrt ihr allesamt wie immer gleich von mir in den kommenden Minuten. Kommt nun also mit auf eine ziemlich entspannte Runde Urbex und wenn ihr nach dieser Folge noch Lust auf viele weitere solcher verlassenen Orte habt, dann besucht uns gerne auf unserem Kanal und abonniert uns auf diesem Wege direkt, um in Zukunft keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Jetzt geht es aber erst einmal los. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. XLE direkt aus Leipzig und in dieser Folge zeigen wir euch erneut ein stillgelegtes Bahnbetriebswerk. Ich habe euch in der Vergangenheit immer mal wieder diverse Bahnbetriebs-, Reichsbahn-, Ausbesserungs- und Stellwerke gezeigt. Vieles gleichte sich und das war auch hier der Fall, vor allem wenn es sich um kleinere Betriebsstellen wie diese handelt. In dieser Folge werde ich euch einige Betriebsstellen, die wir in der Vergangenheit besucht haben, hier oben rechts einblenden. Schaut da also mal vorbei, wenn euch dieses Thema interessieren sollte. Wie die Deutsche Bahn mit ihren ehemaligen Betriebsstellen umgeht, wissen wir ja zu Genüge. Selten reicht es für mehr als ein paar Warnschilder mit den üblichen Hinweisen. Und auch wenn es hier ähnlich aussah, ergab die Recherche doch etwas ganz anderes, aber dazu später mehr. Das hier gezeigte Bahnbetriebswerk startete nach dreijähriger Bauzeit 1906 ursprünglich und in Anführungszeichen nur als Güterbahnhof inklusive Lokschuppen in seinen Dienst. Der Ringlokschuppen verfügte auf etwa 2.200 Quadratmetern 14 Stellplätze zur Wartung und Instandhaltung diverser Lokomotiven. Vor allem jener, die noch mit Kohle betrieben wurden. Interessanterweise befinden wir uns mit der in Dienststellung dieser Anlage auf dem Peak der dampfbetriebenen Lokomotiven. Erste Diesel- und E-Lok-Tests sowie Ideen und Fahrzeuge gab es schon im 19. Jahrhundert. Doch im frühen 20. Jahrhundert näherte sich das Ende der Dampfriesen schneller als erwartet, auch wenn einzelne Exemplare noch lange hier und da aushelfen mussten und das sogar heute noch, wenn auch eher sehr sehr selten. Doch der Sinn dieser Anlage übertrug sich auch auf die neuen Triebfahrzeuge, obwohl die Dieselbetriebenen eher weniger wartungsanfällig waren. Die Kohle machte den Eisernen Riesen häufig große Probleme, vor allem durch Schlacke, aber auch durch einfache und sehr mühselige Arbeiten, wie etwa das Auffüllen von Wasser und Kohle, was viele Arbeiter einband und sehr zeitaufwendig war. In manchen Betriebswerken dieser Größe nutzte man die Räumlichkeiten auch zur Wartung und Reparatur von Güterwaggons, was hier aufgrund des Güterbahnhofs ebenso Sinn gemacht hätte. Aber belegen kann ich das nicht, auch wenn die Vermutung sehr naheliegt. Die heute noch vorhandene Drehscheibe kam erst später zum Lokschuppen hinzu, in denen man häufig Lokomotiven für den Güter- und Rangierbetrieb des nahegelegenen Güterbahnhofs unterstellte. Ab dem 1. Januar 1969 spricht man vom Verlieren der Eigenständigkeit und der Angliederung als Betriebsteil nach Halle an der Saale. In dieser Zeit waren schon kaum noch Dampflokomotiven unterwegs. Ganz weg waren sie zwar immer noch nicht, aber es wurde immer, immer weniger. Und so standen ab den 70er Jahren nur noch dieselbetriebene Fahrzeuge zur Wartung hier unter Dach und Fach. In den 90er Jahren kam mit dem Zusammenschluss von Reichsbahn und Deutscher Bahn zur Deutschen Bundesbahn das Ende vieler kleiner und auch sehr großer Anlagen wie beispielsweise in Leipzig, Halle oder Zwickau. Das sind aber nur einige. Die hier gezeigte Anlage kam buchstäblich aufs Abstellgleis. Wenige Triebfahrzeuge und Rangierloks kamen noch in den 90ern hier unter. Um die Jahrtausendwende war dann allerdings Schluss mit lustig. Eine genaue Außerdienststellung konnte ich allerdings nicht finden. In einem Bericht der Mitteldeutschen Zeitung geht man vom Jahr 2000 aus. Danach erhielt auch diese Anlage die typische stiefmütterliche Liebe der Deutschen Bahn AG, genauso wie fast überall hier in Ostdeutschland. Jahre später wurde das Gelände als eines der wenigen nach Privat verkauft. Während meiner Recherche stieß ich auf ein eBay Kleinanzeigen inserat, wo man bis zu 700 Quadratmeter des Schuppens pachten kann. Und das ist aktuell. Man scheint also tatsächlich Geld damit machen zu können und zu wollen. Aber ehrlich gesagt würde mir nicht mehr als ein Eisenbahnmuseum einfallen was man aus so einem Objekt machen könnte. Aber wie ist da eure Meinung? Vielleicht sollte man es auch einfach abreißen oder so stehen lassen, wie bisher auch. Naja, ich bin da schon fast überfragt. Aber schreibt mir doch eure Ideen, was ihr aus so einem Gelände machen würdet. Kommen wir nun zum Zustand. Dieser war verblüffend gut und auch etwas merkwürdig. Im Schuppen standen vermutlich Defekte und auf den ersten Blick gestohlene Lieferfahrzeuge mit etlichen Unterlagen diverser Firmen. Es gab im Werk viele noch vorhandene Beschriftungen und sogar noch intakte Aushänge, die kaum noch zu lesen waren. 2019 kam das Bahnbetriebswerk nach Recherche erneut in einer Auktion unter den Hammer. Aber was will man damit? Diese Frage gebe ich nun wieder mal an euch weiter. Ansonsten gab es leider nichts weiteres Wissenswertes über diese Anlage. Schade eigentlich, aber so ist es nun einmal. Ich werde mich jetzt von euch wie immer noch mit einigen vielen Bildern aus diesem bald schon 120 Jahre alten Bahnbetriebswerk verabschieden. Schaut gerne noch in diese anderen Bahnvideos, die ich euch verlinkt habe, hinein. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und wenn ja, dann gebt mir am besten einen Daumen nach oben. Außerdem solltet ihr uns abonnieren, um in Zukunft natürlich nichts weiteres mehr zu verpassen. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt mir gesund und munter. Wir hören uns in den kommenden Tagen. Bis dahin, macht's gut und ciao.